Wird Daniel den Sprung schaffen? Werde ich den Sprung schaffen? Nein. Oh, oh, ich, ich habe den Sprung nicht geschafft, aber ich habe einen Walljump gemacht an der Wand. <lacht> Und hast du hast es dann trotzdem hingekriegt, irgendwie, gell? Ja, hier. ja. <lacht> Und Missile Tank, Super Missile Tank. Jetzt gibt's richtig viele Waffen. Ich wäre sehr mit der Karte. Also, ich würde mich freuen, wenn die Stück gehen würde. Warte, also, war hier schon? Moment, ich war hier doch schon, oder? Ich bin mir da nicht sicher, natürlich hab ich... Warum haben wir auf einmal so viele Energy-Tanks? Wir ja. haben einfach so eine ganze Reihe. Ja, ja das ist krass, oder? Ich mache hier, also ich, ich verdiene hier gerade ein bisschen viel Zeit. Mhm. Weißt du, was eigentlich interessant ist? Beim Super Metroid Speed Speedrun 100% es gibt ja 100 Items im Spiel insgesamt und die äh, Animation, also diese Siegesfanfare, dass man das Item geholt hat, die ist glaube ich 10 Sekunden lang und man verbringt über 10 Minuten im Speedrun damit einfach diese Fanfare zuzuhören. <lacht> und der Run dauert ein bisschen über eine Stunde. So, Wall Jump Time. Alter, ich kann die Walljumps gerade echt gut. Ich auch, ich bin damit gerade. Aber jetzt krieg ich sie gerade nicht hin. Und das ist blöd, weil ich gerade da bin, wo die Tiere mir die Walljumps zeigen. <lacht> Ach nö. Ich weiß gerade, wo ich es hin kann. Äh, ich, ich gucke einfach Zum mal ein Schiff, auf. zum Schiff. Also zum Schiff oben in Krateria und dann nach rechts zum ähm, Geisterschiff. Okay, ich es geschafft. Nein! Ich wollte unbedingt. Ich wollte unbedingt das Item holen. Was da rechts ist. Das bin ich runtergefallen. Das heißt, ich muss es noch zweimal machen, mindestens. Nein, ich bin runtergefallen. So, da unten ist. Da, wo ich hingehe, ist Ridley, gell? Äh, ja, aber ich glaube, da kommst du noch. vorbei. Ich habe keine Ahnung, ob du dahin kommst. Ich würde halt zu Fantoon gehen. Ja, ich bin da auf dem Weg dorthin. Ich konnte mal über die Gegend. Ach komm schon. Okay, ich habe es geschafft. Wobei? Ah ne, das ist eine Powerbombe. Okay, jetzt noch einmal schaffen. Ich habe, ich, ich, ich habe erstmal für eine Weile Ruhe mit den Jumps. Ach komm schon, ich hätte jetzt beinahe First 2 geschafft. <lacht> Warum muss man genau um einen Block drei Wall -Jumps machen? Das ist doch geplant von den Entwicklern. Kannst du nicht den Space Jump holen? <lacht> Wobei der ist noch kacke. Okay, ich hab's geschafft. Nein, äh. oh Gott, warum fall ich da runter? Das würde ich gerne auch wissen. Alter, bin ich irgendwie Brain-Afgar? Was ist los? <lacht> Ey, ich bin, ich bin gerade zu blöd. Sekunde, das ist echt nicht gut. So, jetzt bin Hä? ich... Hä? Entschuldigung. Jetzt bin ich da wo die Tiere mir äh, den Speedbooster beibringen. Krass. Äh, äh, nicht den Speedbooster, den Shine -Spark bringen wir die bei. Warte, hier ist gar kein Item, hier kann man nur Energies auffüllen. Fuck, das war eigentlich Verschwendung. Alter, mich, mich macht Gott dieser Raum so Was ist denn los? Der, der macht mir nie Probleme. Aber jetzt? <lacht> Warum kriege ich, krieg ich es gerade nicht hin, den Speedboost, den Shines-Bug zu machen? Ich weiß es nicht. Das ist ganz sehr demotiviert bei mir. Ich will jetzt erstmal wissen, wie ich an das. aber die Karte ist ein bisschen weiter scrollen. Ja, das ist ein bisschen blöd gerade. Was ist denn da rechts? gerade den Speedbooster nicht hin. Den schein Also ich habe das eigentlich als relativ einfache in Erinnerung von der Switch. Kann ich einen Wall-Jump machen? Ich weiß, es sind hunderte Wall-Jumps, die ich machen muss, aber. Boy, Jumps, aber es sieht gut aus. <lacht> hey Man muss doch einfach nur nach unten drücken oder ja. Ich krieg gerade den Scheinswagen nicht hin. Nicht einmal komme ich in die Hocke. Was ist denn los? Lol, ich habe ein Secret gefunden, dank der Map. Ich wusste gar nicht, dass es hier weitergeht. Das ist gerade ein bisschen Neuland. Ich häng gerade fest, weil ich einen Speedbooster nicht kriege Und vor allem muss ich hier nicht mal hin, theoretisch. Ohne ein Reservetank. Nice. Okay, dann haben wir zwei. Ich krieg den Speedboost, ich krieg... Was? Und noch ein... Das Nein, hat wir jetzt durch Zufall ich, gefunden. ich habe gerade 5 oder 6 Walljumps am Stück geschafft. Alter, ich... Ich bin also Also bisher Container habe ich jetzt durch Zufall... Selber. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wie ich das machen soll. So. Weißt du was? Ich, ich hab... Ich versuche jetzt, irgendeinen anderen Controller zu verbinden. Ich, okay. Ich, ich bin gerade ein bisschen... Äh... Ist gerade im Cut, oder? Im was? Cutten wir gerade, oder ist das jetzt... Äh... äh. Ich weiß nicht. Okay. Ich muss mal ganz kurz meine Joy-Cons verbinden. Okay, Joy-Cons sind gekoppelt, sagt das. sagt das. Äh, Ganz kurz mal die... Okay. Erst noch bis... Äh, Dings... bis 18.30 machen oder so. Ja. Warum... Warum seid ihr nicht gekoppelt? Ihr dummen Dinger. Wo ist eigentlich Phantom? Also ähm, Geist, wo ist das ist. Schiff, meine ich? Rechts. Rechts von mir, oder ist es jetzt da, da oben das Gebiet wahrscheinlich was? Nein, das ist Meridia, also... Das ist, Beim äh, Schiff, oder? Bei unserem Raumschiff? Ja, bei unserem Raumschiff nach rechts. Okay. Da darf ich schon mal dahin. Ich krieg's gerade nicht hin. Ist einfach nicht hin, was ist denn? Du musst nur was boosten, ja, und nach unten drücken. Ja, aber irgendwie, ich muss doch das verwirrt mich. Muss ich, ich muss B gedrückt halten zum Rennen oder und dann einfach nach unten drücken währenddessen. Ja, und aber dann, wenn sie sich auflädt, dann nach oben. krieg's nicht hin lol Oh, jetzt es hat einmal geklappt ich weiß nicht was ich anders gemacht habe okay das mhm. ist seltsam muss ich nicht verstehen äh, keine Ahnung ob ich glaube ich dass das einfach uncut. Ähm... wo waren wir denn noch nicht also ich gehe jetzt zu Phantom die Map könnte ein bisschen weiter scrollen, das wäre eigentlich sehr sehr... Ja, das wäre das wär halt echt hilfreich. So, ich denke da oben... Hast, ja, da oben müsste alle Items haben. Ja. Oh, der Raum da links, der... Der hat kleine, kleine, kleine blaue Kästchen da. Ja, ja, ja. Da, ja, ja. da werde ich noch hingehen. Äh, Kurz. nee, da werde ich hingehen. Was? Also bei mir. Musst du. <lacht> War das nicht da, wo du den Beam... Ja, da hast du den Beam früher geholt, aber du hast das andere Item nicht geholt, weil du keine Braubomben hattest. da ja, geh du einfach zu Phantom und ich kümmere mich hier weiter um die Items in dem Gebiet. Okay. Das ist ein Supermissile Block, ja. Oh, hier ist die Map, ich dachte. <lacht> oh. Ja, man weiß es halt nicht. Das ist cool, dass man so viele Items jetzt schon hat. Das ist einfach krass. Ja. Sind noch nur zwei Räume siehst du da wo ich gerade hochfahre ja. Das das. ja werden wir schon finden oh nein okay hier brauch, hier brauchen wir den gravity suit noch um das item zu holen dann muss ich zu so fatoen aber ganz schnell In eine gravity suit kriegst du die, wobei doch gravity suit kriegst du bei fatoon oder ja wenn du das okay. schnell schaffst also du, du musst so ein so runter mich dahin bringen Okay, Dann mach das, das werde ich und ich werde einfach andere Items sammeln. Das ist gut. Äh, Der Gravity Suit wäre jetzt echt wirklich ne, sehr nützlich. Das ist das letzte krasse. Hast du dann mir <lacht> Ich glaube, mir werden wir uns teilen. Ja, das Keine stimmt ah. auch. Bei mir kommt man halt sehr, sehr spät erst hin. so, also weit halt, wenn man den Gravitys tut hat. Wobei, du wirst vermutlich eher, eher früher zu Meridia gehen als ich, weil Meridia halt bei dir dann um die Ecke ist, wenn du Phantom besiegst, glaube ich. Ich sammle auf dem Weg übrigens äh, noch das ein, was ich kann. Oh, warte, da komme ich hin, wenn ich, ja, wenn ich den Wave Beam habe und krasse Walljumps kann. Oh, du holst ein X-Ray? Mhm. Schau mal, Energy Tank. Oh, sehr gut. Alter, wir können echt, ich glaube, das gesamte Gebiet hier jetzt fertig machen, bis auf halt <lacht> den einen mit dem Gravity Suit. Ja. Das wäre echt, also wir werden beim, bei der nächsten Session wahrscheinlich schon... Ja, <lacht> Also, nächste Session werden wir noch nicht durch sein, wenn wir 100% machen, denke ich mal. Weil, ähm, das Gebiet kennen wir auch weniger, ehrlich gesagt. Ja, gut. Aber die, dieses eine Item, wo man sich äh, rüberschwingen muss und das nicht immer ganz gut funktioniert, äh, das mache ich nicht. Ich ziehe meine. Äh, wo man rüber muss. Ja. Was so, meinst du? Es gibt doch so, ähm,. Da wo äh, direkt beim Graveling geblieben. Äh, ja gut. Ich... Ach, das ist irgendwo das bei Krockemeier Ja. Ja, okay, ja. Kann man sich ja teilen. Tatsächlich. Kennen wir theoretisch, sind wir gerade theoretisch beide auf dem Weg hier fertig zu werden mit dem Gebiet und theoretisch nach Ventun zu gehen. Ja. Also geh, geh bitte direkt nach zu Ventun. Okay. Ich muss eigentlich nur noch das Item hier holen, dann kann ich direkt zu Ventun. Oder ich gehe nach Norfair und sammle da Items. Wie macht man das Ich habe keine Ahnung. Ah, so ah, werde ich dann noch beim Schiff sein, da werde ich alles auffüllen können. Speedbooster, warum? Jetzt darf ich wieder ewig machen, bis ich den Schein spucking krieg. Oh, wie schnell die Gegner sterben, das ist das fühlt sich so gut an. Okay, okay. ich, ich habe raus, wie es funktioniert. Man, man muss nach unten und nach rechts drücken. Ja. Und nicht nur nach unten, kurz. Aber es funktioniert immer noch nicht. Immer. Nur manchmal. na hm. Ja, immerhin hast du mehr oder weniger den Trick Okay, ich glaube hier, hier gab es irgendein krasses Item hier oben. Oh nein. Schafft man das mit einem Walljump ohne Gravity Suit? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Okay, ich glaube die beiden Items sind tatsächlich abhängig davon, dass man den Gravity Suit hat. Kein Problem. Was gehst du für, ein, gehst du für einen Weg, Daniel? Einen äh, krassen. Der, Der ist so krass, da kommt keiner drauf klar. Du hast drei Wege, um von hier zum Raumschiff zu kommen und du nimmst... Den schlimmsten, du, du weißt ja nicht, was ich machen will. Pass auf, da gibt es doch diesen einen Raum. Den, äh ja, was was? vergiss es einfach. Ich habe den Weg genommen. Ich habe in dem Gebiet, wo wir sind, alles bis auf zwei Items gold und die können wir nur durch Gravity Suit bekommen. Oder was wolltest du? Schon. Ich gehe ja schon. Ist ja alles gut. Okay, gehen wir zusammen nach Ventun. Ich werde vor dir da sein. Doch. Ich nehme ich, ich nehm diesen Aufzug, das ist schneller. Wobei, es. Wobei. oh nee, warte, ich kann ja andere Items holen noch. Ja, okay, geh du. Kann man eigentlich beide, können wir beide gegen einen Boss kämpfen, also gleichzeitig? Ja, ich denke schon, das geht. Ah, ich weiß nicht. Ich auch Einer muss halt den Gravity Suit holen. Ja, den hol ich ja Du hast echt recht, die Space sind immer da hm. Schwarze Magie Heil dich bitte beim Raumschiff Ja, das, das werde ich auf jeden Fall machen Man weiß ja nie wäre dumm, das zu ignorieren. Ja, das wäre sehr dumm. Deswegen ignoriere ich jetzt. <lacht> äh. Äh. Ich weiß nicht, ob ich das Item holen kann, was da links ist. Äh, rechts ist. Ich glaube, das ist hier, oder? Oder? nee, das ist ganz oben. Okay, gucken wir mal, was hier ist. Warum kann ich die Tür nicht öffnen? Muss ich alle Space Pirates besiegen? Sag mir das bitte nicht. Ich will nicht nach unten gehen und jetzt nochmal alle Space Pirates besiegen, nachdem ich den ganzen Weg hochgeklettert bin. Aber doch, so ist es. So... Missile-Container. Den nehme ich mir gerne. Gut. Ich weiß nicht, was es von Item hier gibt, was ich jetzt hole. Ich denke mal Powerbomben oder Super missiles Ansonsten ist es den ganzen Aufwand nicht wert. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Ja. So. Geht es jetzt auf? Hä? Wieso öffnet die Tür denn nicht? Ich habe alle Gegner besiegt. Hm. Vielleicht muss man irgendein Event triggern. Ich gehe jetzt noch mal ra ra raus und rein in den Raum und teste es noch mal. Hm, nee. Okay, dann ist das wohl so. Da ist ein Speicherraum, aber den kann ich ja nicht das wär Ich, ich wäre echt äh, mit der Karte... also die Karte ist halt echt mal zu scrollen <lacht> Naja Da ist irgendwo ein blauer Raum hier links Geh ich mal hin Oder wurde das nicht gespeichert, weil wir gestorben sind? Kann gut sein Oh tatsächlich, den missile Tank haben wir nicht. Also, hm. den haben wir auch verloren. Das ist ärgerlich. So, ich will die Phantom und dann beenden wir, denke ich mal. Ja, ähm, ich guck, was ich machen kann. Ich kann eigentlich nur zu dir kommen. Oder ich gehe nach Norfia und gucke, ob ich da was machen kann. Aber eigentlich bin ich jetzt schon so auf dem Weg. zu dir einfach keine okay. ahnung du gehst zum du gehst zum boss selbst und ich keine ahnung macht das gebiet sehr an sich ein bisschen oder warte ich hol das item was es da noch oben gibt hier am anfang braucht man glaube ich nur Powerbomben für oh äh, Ne, ich brauche da noch einen Space Jump für Space Jump kriegt man voll spät, also das wird noch ein bisschen dauern Geil Und die jetzt gut verwenden äh. Vor allem wir haben richtig viele jetzt. Ja Nö, ich hab den Sprung verhauen mit dem Wibling Beam In so so, ja. In Zero Mission gibt es die Super jetzt sogar recht spät ähm, Also Weißt im, im ersten ja keine gab Im Speedrun kriegt also im Speedrun kriegt man die sehr sehr früh tatsächlich wenn man nach Crate geht äh nach Whitley als erstes geht Okay. Oh mein Gott, ich krieg gerade das mit dem Wasser nicht hin. Ah, komm schon. Schwung nehmen. Hä? Ich hab, ich hab definitiv nicht losgelassen. Das nehme ich persönlich. Komm schon. Das ist ein schlimmer Raum. Wo ist Phantom? So. Wo steckt der Knabe? <lacht> oh, perfekt. Ich hab den letzten Block erreicht. Okay. Ja, ich hab's geschafft. Äh, dann gehe ich mal in das Gebiet. Okay, viel Spaß. Ich, ich hab's nämlich. Irgendwie. Ich habe Angst gegen ihn zu sterben, ehrlich gesagt. Warum? Du Scheiße, warum hast du so wenig Leben? Ja. Ich weiß nicht, ob ich ins Gebiet gehen soll. Er ist aber... tot. Okay. Er ist tot. Oh Gott. Zum Glück haben die Super die reichen auch. Ich, ich habe immer nicht... Supermissheits eingesetzt. Okay, warum krieg... kann ich den Gegner nicht einfrieren? Aber gut, Rocky. Äh, ja, bescheid. Ja, wir Sollten werden. Speichern gehen. Wir werden alle sterben, ja. Ähm, Speichern, ja, das müssen wir tatsächlich tun. Ich weiß nicht, ob ein Safe state funktionieren würde. Nein, ich glaube nicht. Theoretisch sind meine Daten egal. Wir, wir, wir riskieren nichts. Weil wegen meiner Position, du weißt. Ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Speicherstation bei dir gibt im Gebiet. Eigentlich schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das Workchip war ein bisschen... ...besonders. Besonders scheiße. Ne, da unten gibt es einen. Warte, bin nur ein bisschen... Glauben. Ja gut, dass nur ein Raum, der reingeht. In die Breite. Okay. Hm. Ich hab gespeichert. Okay. Hä, wo ist denn? Hä, wo ist der Raum? Nimm mal Powerbomben. Hm. Ach so, ja, jetzt, okay, okay. Guck mal, ich flieg gegen die Decke. Ja. <lacht> ähm, ja. Das war es auf jeden okay. Fall von Super Metroid. Ich weiß, ihr habt jetzt mehrere Parts gesehen am Stück, die ungecutt, also die mittendrin gekatzt worden sind. Für uns endet die Session auf jeden Fall. Die erste Session. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Wir werden den Gravity Suit uns besorgen und ganz viel geilen Scheiß in Meridia anfangen und in der Rest... Rest der Welt und ja, bis dann, tschüss.